eigentlich ist eine intensive Session zu Ende. Gegangen. Während der letzten drei Wochen hat ein Thema dominiert, nämlich die sogenannte Strommangellage. Die Angst, dass wir im Winter dunkel haben und dass es wird kalt bleiben wird, ist da. Es ist aber nicht Zeit für Hysterie, sondern wir müssen unsere Verantwortung wahrnehmen und besonnen handeln. Und genau das hat der Ständerat in der Herbstsession gemacht. Wir haben in dieser Herbstsession sehr weit vorausgeschaut und auch die Weichen gestellt. Einerseits mit dem sogenannten Rettungsschirm für die stromintensiven Produzenten. Firmen wie z.B. Axpo kommen mit einen Engpass, weil sie am Strommarkt mit volatilen Strompreisen zu kämpfen haben. Und darum ist es wichtig, dass das Parlament dort handelt, damit wir die Unternehmungen stabilisieren können. Auf der anderen Seite haben wir Gletscherinitiativen, vor allem den Gegenvorschlag, behandelt. Dort werden wir sehr stark jetzt investieren im Bereich der Gebäude, dass wir in den nächsten zehn Jahren insgesamt 2 Milliarden Franken für den Heizungsersatz wird ausgeben werden. Und auf der anderen Seite hat sich der Ständerat mit dem sogenannten Mantelerlass, mit der Stromproduktion, mit erneuerbaren Energien auseinandergesetzt. Mit dem Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung werden wir ab 2025 vor allem aber auch die Energieproduktion im erneuerbaren Bereich vorantreiben. Der Erlass beinhaltet vor allem auch den Ausbau von der Wasserkraft und der alpinen Solaranlagen. Wir müssen das Potenzial nutzen in unserem Land damit wir die Stromsicherheit in Zukunft mit erneuerbaren Energien vorantreiben können. Das Parlament hat in dieser Session auch ja gesagt zum Kauf von der 36 F 35 Kampfschätz. Und genau darum kann jetzt die Schweiz auch mit der globalen Herausforderung im Sicherheitsbereich mithalten. Ich bin froh, dass die Initianten ihre Initiativen gegen den Kauf der Kampfschätz zurückgezogen haben, wo wir jetzt gezielt den Volksentscheid können Schritt für Schritt umsetzen können. Wenn ein Kind bei der Niederkunft krank auf die Welt kommt oder es in jungen Jahren bereits Krebs hat, dann muss man es so schnell wie möglich behandeln. Es gibt Gesetzeslücken, Gesetzeslücke, dass die Ältere nicht für die Betreuung des Kindes genug Zeit aufwenden können. Und genau das habe ich in einer Motion gefordert, wo der Ständerat angenommen hat. Ich freue mich sehr, dass die Motion jetzt Anklang gefunden hat und ich hoffe schwer, dass auch der Nationalrat dann die Motion wird annehmen wird. Und jetzt ist die Herbstsession also schon wieder durch und jetzt fährt die Kommissionssitzung wieder an mit der Vorbereitungen auf die Wintersession. Ich hoffe, dass Sie alle noch einen ganz schönen Herbst haben. Auch wenn das Wetter bereits schon etwas anders geworden ist, wünsche ich Ihnen sehr viele schöne Sonnenstunden. Und vergessen Sie nicht, die günstigste Kilowattstunde ist die Kilowattstunde, die man nicht brauchen.